Wir dachten, es würde immer so sein. Wir dachten, es würde immer so bleiben. Wir dachten, es würde immer so sein, dass wir uns für immer so die Zeit vertreiben. Was auch immer wir gemacht haben, was auch immer wir gedacht haben, Wunderschön und vergesslich Damals, als wir noch jünger waren Und die Welt mit anderen Augen sahen Für eine Nacht mal dort Jeden Abend ein anderer Ort, jede Nacht ein anderer Traum Los Geld und schöne Frau Oh. <laughs>